Das Kinderlachen, auch das Lautsein, das Johlen und diese Freude am Leben haben, das ist Musik für die Zukunft. Jungscha ist für mich die Gemeinschaft, die mich aufgenommen hat, so wie ich bin. Jungschar ist die Organisation, die sich in der katholischen Kirche wesentlich positioniert für die Kinder. Was man in der Jungschau, glaube ich, ganz besonders lernt, ist, dass man die Gesellschaft, in der man lebt, mitgestalten kann, dass man eine Stimme hat und dass die auch gehört wird. Aus meiner Sicht kann man in unterschiedlichen Lebenslagen, unterschiedliche Erfahrungen, bei der Jungscha sammeln, die für einen weiteren Lebenslauf extrem wertvoll sind. Eine große Möglichkeit, was man alles machen kann. Ich war wichtig und ich konnte eigentlich meine Stärken einbringen. Ich habe Gitarre gespielt, habe sehr gern gesungen, habe Kinder gern mögen und habe mit Kindern sehr gern gearbeitet. Ich finde es von den Jungschuleitern wichtig, dass sie die Kinder mitnehmen, weil das ist eine sehr große Verantwortung. Für Kinder aufpassen und freuen wir uns so viel sein, dass sie nicht mehr für die geht oder so. Also wie ich mit meiner jüngeren Gruppe einmal eine, eine Fahrt gemacht habe durch Österreich und gemerkt habe, wie viel mir die Eltern damals zugetraut haben. Und es war ganz selbstverständlich, dass ich das tue und diese Verantwortung habe. Und ich glaube deswegen habe ich sie auch gut wahrnehmen können, weil es mir zugetraut worden ist. Und es wird bei dem Kaledio, dass man wochenfuersam hat. Ich glaube, dass gerade ein gutes Erleben einer Kinder- und Jugendarbeit eine sehr nachhaltige Wirkung hat auf die Einschätzung, wie die Kirche ist. Und spontan fällt mir ein, dass die jungscha der Grund war, warum ich wieder überhaupt in eine Pfarre zurückgekommen bin und nicht aus der Kirche ausgetreten bin. Ich ministriere gern, weil manche Freunde auch Ganzer Eine ganz lustige Geschichte war, dass der Pfarrer noch da hat einen Wein hat und dann hat er danach Kurz mein persönliches jungschuh highlight war sicherlich die Reise im Rahmen der Königsaktion nach Kenia, wo wir ein Projekt besucht haben und dort unseren eigenen Blick über den Tellerrand hinaus geöffnet haben. Ich gehe Sternsinger, weil es halt auch ein guter Zweck ist. Die Leute gefreut sind wir dann, und dann die stehen und vor der Tier singen und das ist cool. Wir, Wir wünschen, wünschen der Jungschau zum Geburtstag alles Gute! Viele Geschenke! Viel Glück! Dass, ich wünsche, dass viel mehr die Leute in die Kirche gehen. Uh, mehr Jungschau-Kinder. Gesundheit. Viel Glück! Ja, ja, noch einmal 75 Jahre, <lacht> ganz einfach. Ich wünsche der Jungschau, dass Leute weiterhin so cool bleibt, wie es jetzt ist. Ah also ja genau, ich wünsche der Jungschau, dass alle Kinder und alle, die was mitmachen, weil die Jungschau den Segen von Gott haben. Dass es weiterhin viele Kalendios gibt und Jungschau-Lager und auch normale jungschau schau Ja, eben das alles, die ganzen positiven Erlebnisse, die alle mit Jungschau verbinden. Ich wünsche der Jungschau zum Geburtstag, dass sie weiterhin mutig ist und kritisch bleibt und sich für Kinder einsetzt und in der Kirche laut und jung ist. Jungscher Jungs cool!